Guten Morgen. Es ist wieder einmal Zeit, meine monatlichen Einnahmen mit dem Projekt War Spirit mit euch zu teilen. Diesen Monat ist es besonders interessant, weil ich erstmalig ein Buch verkauft habe. Wer es noch nicht kennt, hier das Video zu meinem Buch "Vegane Welt mit wenig Geld". Den Link findet ihr auch unten. Gerade was das Buch angeht, habe ich mir dann noch etwas, ja, was Besonderes ausgedacht, wie auch ihr mit dem Buch Geld verdienen könnt und zwar noch mehr als ich. Aber da kommen wir später noch dazu weil das auch gemessen an allen Büchern, die ich mein, in meinem YouTube-Bekanntenkreis released gesehen habe, ziemlich einzigartig ist und äh, was ich sozusagen euch mit anbiete. Und warum ich das tue und äh, was es ist, da komme ich noch gleich dazu. Aber für alle, äh, die, die diesen Monat wieder dazu gekommen sind und ähm, das sind diesmal mehr als je zuvor, ich habe die... Meisten Abonnenten innerhalb der letzten 28 Tage bekommen seit ich Youtube mache, möchte ich deswegen nochmal einen ganz kurzen Abriss äh, Euch geben warum ich das eigentlich tue, warum poste ich öffentlich meine Einnahmen und den Verlauf der Einnahmen seit Beginn dieses Projekts. Zwingt mich da irgendjemand dazu und, und warum weiß ich nicht, dass man über Geld nicht redet? Ganz einfach. Wie ich bei Christian Goes Vegan, so begann das alles, von Tag 1 offen und ehrlich meinen Werdegang hier gepostet habe, möchte ich das auch mit dieser Idee machen, das zu tun, was ich liebe und eventuell dann irgendwann auch davon leben zu können. Das ist einfach ein Projekt und das inkludiert natürlich auch das Scheitern, das macht so interessant. Ich möchte die Welt ein Stück bewusster machen und mit jedem Patreon, mit jedem Abonnenten, mit jedem Klick auf ein Video, auf Werbung. Da wird das Ziel realer. Aber das Interessante ist eben dieses Scheitern. Das Projekt kann scheitern. Und dann muss ich genauso damit umgehen. Und dann werde ich euch zeigen, wie man zum Beispiel aus Rückschlägen lernt. Oder ihr werdet sehen, wie ich zugrunde gehe, weil ich das mit meinem YouTube-Kanal nicht geschafft habe. Oder was auch immer, ihr seid live dabei. Und äh, ja, und das finde ich halt, das macht es so interessant. Das macht auch so einzigartig, dass ich euch wirklich. Einfach wirklich offen und ehrlich alles präsentiere von meinem Sexualleben was keiner wissen will oder wenige wissen will wie ich bekommen, äh, mitbekommen habe äh, bis hin zu meinen Einnahmen was alle wissen wollen das Geld, ne, die, die wichtigen Sachen Sexualität, die, die, die wirklich richtigen und wichtigen Sachen, die will keiner wissen, aber die unwichtigen Sachen wie Geld das will jeder wissen. Aber so ist es nun mal und das, äh, ich möchte Euch wirklich da offen und ehrlich an meinem Leben teilhaben lassen und das hat angefangen mit der veganen Ernährung und über andere Sachen und die Rohkosternährung, viele viele Sachen. Es wird wahrscheinlich kaum einen geben, der alle Videos gesehen hat, außer, außer mir. Aber ja, und das ist einfach der Wunsch. Ich möchte euch einfach offen und ehrlich alles äh, sagen. Und dazu gehört auch das Geld. Ne? Und gerade wenn man dann scheitert, da kann man dann wirklich vielleicht auch sehen, wie man aus, aus solchen Rückschlägen auch neue Energien aufbauen kann und neue Dinge anzugehen, äh, wo vielleicht viele ein Problem haben. Ne? Also das ist der Grund, warum ihr, seid, äh, ihr könnt euch sicher sein, bei mir ist einfach zu 100% alles ehrlich, alles offen, äh, was mein Leben angeht. Und ihr könnt euch daraus Inspiration rausziehen. Ich sage euch nicht, was zu tun ist. Ich lebe euch einfach was. Ich gebe euch Informationen und ihr könnt euch was rausziehen, was ihr wollt. Und ihr könnt euch sicher sein, das ist halt echt. Das ist ohne andere YouTube-Kanäle angreifen zu wollen. Aber das ist ja echt. Das ist einfach. Ich bin ein einfacher Mensch. Ich bin ein Sachser. Ich rede nicht Hochdeutsch. Und das ist nicht so angenehm manchmal. Das weiß ich. Und äh, ich rede manchmal über Sachen, eben wie Sexualität, was anstößig ist, was unerhört ist. Aber so bin ich und ich bin echt. Und das ist das, was den Kanal ausmacht. Und ja, was liebe ich denn eigentlich nun und warum mache ich das, was ich liebe? Na, das ist, mich eben jeden Tag hinzusetzen und bewusst ja, neue Informationen zu sammeln. Neue Gedankengänge zu initiieren, alte zu reevaluieren, äh, aktuelle Literatur zu lesen, aber auch den, den, den Zugang zu einem Bewusstsein losgelöst vom Denken zu präsentieren. Weil das kommt mir oftmals ein bisschen zu kurz hier, weil diese Informationssuche und dieses, dieses Denken das ist ein signifikanter Teil meines Lebens, aber das Bewusstsein ist halt eben so eine Sache, das ist ganz schwer über YouTube zu präsentieren. Und jedes Mal, wenn ich das präsentiere, merke ich, das kommt nicht an, wie es ist. Und sowas geht eher, wenn man sich live trifft. Zum Beispiel auf dem Rohkostpotlack. Das letzte Video findet ihr hier oben. Da äh, spürt man so ein bisschen auch die Energie und da kann man auch ein bisschen mehr sein. Hier auf dem Kanal ist es häufig eben viel übers Denken. Aber nun gut. Also für mich einfach auch äh, die, der Wunsch durch diese Informationen die ich mir selber erarbeite, auch jeden Tag für die Menschen äh, die sich für das entsprechende Thema dann interessieren, Anregungen und auch manchmal so kontroverse Ansichten zu präsentieren, um dann eben auch gemeinsam dieses Thema mittels Eurer Kommentare abschließend zu bewerten. Und deswegen mag ich das auch wenn ihr kommentiert. Weil ich, äh, ja, ich stelle euch quasi eine Interpretation eines Themas vor, entweder als eigene Meinung oder als mögliche Option einer Meinung und gemeinsam befruchten wir uns äh, daraufhin gegenseitig. Das ist ja, irgendwo auch mein Idealbild und so so wachse ich auch, so, so kriege ich auch neue Sicht innerhalb des Denkens. Wir bewegen uns hier großteils immer nur im Denken und das ist nicht wirklich wichtig. Aber das ist eine andere Sache, das, das nicht heute. Aber wie gesagt, dessen. Ähm, ja, mein Idealbild, die Menschheit als als gemeinsamer Kreis einer, einer ja, bewussten, angeregten aber toleranten Diskussion. Wenn ich davon leben könnte, dann wäre das richtig geil. Ich mache also zu 100%, was ich liebe. Es mag aber die Zeit kommen, wo man einen Kompromiss bilden muss, um, äh, ja, um dein Geld zu verdienen. und Vielleicht nur 80% das machen kann, was man liebt oder noch weniger. Aber das werden wir zu gegebener Zeit sehen. Und ihr seid live dabei, wie ich ja, derzeit meinen Traum lebe und hoffe, dass das alles äh, auch, auch funktionieren kann. Und, äh, aber auch wenn das dann nicht funktioniert, ihr seid einfach live dabei. Und äh, ja, merke dazu nicht zu sagen. Ähm, ich, ähm, es ist auch so, ich möchte das. Ne? Es ist jetzt von mir, ich möchte diese Offenheit. Weil es ist auch wichtig, dass man diese Offenheit, ich habe ein Video schon mal zur Offenheit gemacht und zur Ehrlichkeit, dass man diese Offenheit auch in, seinen, in, seinen, in seinem Leben auch immer wieder integriert. Das schleicht sich immer wieder ein, dass man vielleicht auch so eine Notlüge und das und das. Ne? Und, äh, und dann schleicht sich das wieder ein und man kapselt sich wieder ab von der Umwelt. Wenn man aber offen und ehrlich, wenn man sich immer auch, deswegen will ich diese monatlichen Updates, auch wenn es ums Geld geht und dass man eigentlich nicht über Geld spricht, das möchte ich. Weil es tut mich selber, trainieren, darauf zu achten, zu sagen, okay, pass nicht auf, isoliert dich nicht. Ne? Ich war einen ein ein großen Teil meines Lebens isoliert. Das möchte ich aber nicht. So. Und deswegen ist es auch für mich wichtig, dass ich dieses Poster. Wenn ihr natürlich jetzt schreibt, euch nerven die Updates so dermaßen, was ich an Geld verdiene, was nie kommen wird, äh, wie ich eben äh, euch einschätze, dann würde ich es natürlich wahrscheinlich auch ändern. Aber, oder vielleicht auch nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Okay. Das mal generell. Die Gewinne diesen Monats setzen sich ja, aus folgenden nach der monetären Bedeutung sortierten Einnahmen zusammen. Das erste ist diesen Monat tatsächlich die Buchvorkäufe, Das zweite sind die Affiliate-Einnahmen. Das dritte sind die Gespräche. Dann die Patreon-Werbung und äh, dann die YouTube-Werbung. Äh, Patreon-Werbung, falsch, diese, diese das, wenn jemand mein Patreon wird. Ähm, der größte Posten ist diesmal die Buchverkäufe, die seit einer Woche laufen und ich damit jetzt schon über 350€ Euro generiert habe. Ich verdiene an einem Buch das ich für 9€ Euro verkaufe 5,85€ und das Buch ist natürlich einerseits Einnahmenquelle, aber andererseits ist es auch die Dokumentation und der Beweis dafür, dass man nun vollwertig, genussvoll und preiswert, also von unter 140€ Euro im Monat vegan leben kann und damit gleichzeitig beide großen Argumente gegen das Vegansein auslöscht. Also zum Einen das Nährstoffmangelargument und zum Anderen das, äh, das teuer Argument Und diese Message ist nach wie vor noch nicht zu jedem in Deutschland durchgedrungen und da habe ich mich für folgende Sache die ich vorhin schon so ein bisschen angekündigt habe entschieden. Grundlegend gibt es ja das System des Affiliate, was ja auch äh, ja, meine zweite Einnahmequelle in diesem Monat ist. Man empfiehlt ein Produkt und bekommt dafür ein paar Prozente ohne dass der Käufer dafür mehr zahlt. Ich bekomme bei Amazon zum Beispiel 1 bis 5 des Warenwertes. Und äh, ja, auch ich kann für mein Buch bei DigiStore äh, Affiliates benennen und diese individuell an den Gewinn beteiligen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, wenn jetzt äh, die Bibis Beauty Palace mein äh, Buch bewirbt, dann bekommt sie nicht 1 bis 5 sondern dann bekommt sie 20 Und wenn der, dann bekommt so also kann ich das alles machen. Ähm, Dadurch dass ich aber nicht den Gewinn sondern die Message des, des preiswerten und des vollwertigen veganen Lifestyles maximieren will, habe ich noch Folgendes ausgedacht. Und ich denke wie gesagt also zumindest in meinem Bekanntenkreis ist da noch keiner so weit gegangen das so anzubieten und ich denke das ist relativ einzigartig. Ähm, zum einen ich unterscheide nicht von die Bibi's Beauty Palace mit 3 Millionen bietet sozusagen, oder tut mein Buch bewerben und bekommt davon Prozente und der Host, der irgendwo bei Aldi steht, tut mein Buch anbieten und da bekommt dann nur 1 oder sowas, sondern jeder bekommt dieselben Prozente. Und nicht nur das, sondern ich biete an, dass jeder, der sozusagen mein Buch bewirbt, egal, ob Facebook-Account, YouTube-Kanal oder Blog oder was auch immer, diese Message dass Vegan sein preiswert und gesund ist dem biete ich das an dass er 55% des Gewinns von meinem Buch bekommt. Im Klartext bedeutet das jeder von Euch bekommt mehr Geld als ich wenn er mein Buch empfiehlt. Warum zum Teufel mache ich das? Einfach als Statement, Statement dass es mir um die Arbeit geht, um, um die Message und dass das Geld ja, quasi nur notwendig ist ein paar Grundbedürfnisse zu decken, aber niemals Zweck selber sein sollte. Ich poste Euch unten den Promo Link und ihr müsst nichts anderes tun als den Link irgendwo bei Euch auf der Plattform zu posten, zusammen mit dem Hinweis auf das Buch dass die Leute dann draufklicken. Account bei Digistore könnt ihr natürlich müsst ihr anlegen, ihr könnt aber kostenlos erstellen. Und so verdient ihr 55% pro Buch und ich bekomme 45%. Ich hoffe so noch mehr Menschen aufzuklären und euch dabei auch die Möglichkeit zu geben, Geld zu verdienen. Weil ich weiß ja aus den Kommentaren, äh, dass der ein oder andere in der Situation ist, äh, ja, ähnlich wie meine Situation, dass er zurzeit relativ wenig Geld zur Verfügung hat und, äh, ja, und auch Probleme hat, für seine Grundbedürfnisse zu decken. Und von daher einfach teilen, gerade mit so einer Message, ja, denke ich, dass wir da alle sozusagen, ja, glücklich damit sind. Ihr könnt das Buch natürlich auch einfach so bewerben, ne, wenn ihr stinkreich seid <lacht> oder ge kein Geld mehr braucht und merkt so für selber okay ich hab genug dann könnt ihr das Buch natürlich auch so bewerben einfach den Link zu meiner Webadresse zu, zu meiner Adresse des Buches geben aber ja und aber wenn ihr das Geld braucht das könnt nur ihr entscheiden dann bewerbt ihr das einfach mit diesem Promo-Link und dann bekommt ihr 55 wenn jemand das Buch kauft und ich bekomme 45 ich fühle mich so geil dabei und so so richtig fühlt sich das an und diese ganzen ja Überlegungen die die man vielleicht anstelle dieser hätte treffen können. Ja, sind wir mittlerweile so fremd geworden. Die, also das, äh, das erste. Die zweite Quelle meiner monatlichen Einnahmen sind eben die affiliate einnahmen Was bedeutet, dass bevor ihr bei Amazon etwas kauft, äh, auf irgendeinen meiner Amazon-Links geklickt habt, unabhängig davon, was ihr kauft. Bekommen wir immer von 1 bis 5 Leider keine 55%, <lacht> aber Amazon hat wahrscheinlich auch ein, ein wenig einen anderen Bezug zum Geld wie ich. Und äh, ja, und das ist dann halt eben die zweite Einnahmequelle, die Apple jetzt. Dann kommen die Gespräche. Das bedeutet, ihr habt ja die Möglichkeit, äh, zum einen jeden Donnerstag 21 Uhr mit mir kostenlos über eure Probleme, über eure Gedanken oder was euch sonst noch irgendwie auf der Seele brennt zu reden. Aber der eine oder andere entschließt sich dann doch lieber privat mit mir reden zu wollen. Das heißt, ähm, ja, einfach per Skype oder halt auch ein reales Treffen und dass man einfach mal wirklich ohne Öffentlichkeit, weil nicht jeder teilt mein, meine Einstellung, dass eigentlich alles öffentlich sein muss, so, sondern dass wir dann privat reden. So dann machen wir, macht man sich dann gemeinsam einen gemeinsamen Termin aus und dann treffen wir uns oder wir unterhalten uns über Skype. So, und, genau, und das tolle daran ist im Anschluss äh, entscheidet ausschließlich derjenige dem geholfen wurde, wenn ihm geholfen wurde, was dieses Gespräch für ihn wert ist. Und ich mache da keine Vorgaben und werde auch nie irgendwie auf irgendeine Summe positiv oder negativ reagieren. Es ist einfach der Preis, der sich für denjenigen richtig und gut anfühlt. Und den akzeptiere ich, egal was das ist. Und das fühlt sich einfach für mich gut an. Weiter bin ich auch nicht wenig stolz darauf, dass 13 Menschen mich freiwillig als Patreon auf gleichnamige Webseite, die ich euch auch unten verlinkt habe, monatlich finanziell unterstützen, ohne dass ich dafür irgendwie einen besonderen gegen exklusiven Gegenwert erhalten. Sie tun das freiwillig, weil sie meine Arbeit unterstützen, weil sie natürlich irgendwo einen Gegenwert erhalten wie meine Videos, aber diesen würden sie auch ohne das Geld bekommen. Aber sie tun das einfach freiwillig und fühlen sich dadurch auch gut und es ist genauso wie ich mich gut fühle Euch mehr für mein Buch zu geben als ich selber und, äh, ja, und das, das ist einfach. Es fühlt sich richtig an, auch wenn nach unserem Denken und nach unserer Prägung der Gesellschaft das irgendwie östlich erscheint. Warum soll ich was bezahlen, was ich kriegen kann? Aber das ist genau das, wo wir raus müssen. Nicht, weil damit ich jetzt Geld kriege, sondern warum wir generell da raus müssen. Ne? Und äh, ja, ich glaube einfach daran dass ich was Sinnvolles mache und ja, um mit dem Geld wahrscheinlich dann mehr anfange, weil es geht los von Beträgen von 89 Cent pro Monat äh, bis 17 Euro derzeit äh, pro Monat, dass dass ich damit mehr anfangen kann, dass das mir mehr hilft und ähm, ja, und das ist halt die Einstellung finde ich klasse natürlich wie gesagt bei dem Punkt wenn ich sage finde ich klasse klingt natürlich ambivalent weil es mich genau betrifft aber ich finde die Sache dieses Patreon sein an sich sehr gut ne ich bin aber auch selber immer wieder überwältigt wie gerne die Menschen noch wirklich geben und äh, das das eben komplett freiwillig und dass so unser Menschenbild häufig sehr sehr negativ geprägt ist und dass es viele Menschen gibt die eben da eben nicht so sind und das macht auch Mut ne einfach nur als Anerkennung und Förderung meiner Arbeit Natürlich ähm, zählen da auch dazu die netten Briefe, die ich geschickt bekomme. Also ähm, ich bekomme ja handschriftliche Briefe, richtige Briefe. Ich weiß das absolut zu schätzen. Und ähm, ja, das, das ist eine Sache, die ich noch nicht mal gewohnt heutzutage. Ne? Wo ich den ersten handschriftlichen Brief gelesen habe, so. Was das? Ein Brief? Wann ja, habe ich das letzte Mal einen Brief bekommen? Also nicht einen Brief von von von von von der Steuer vom Finanzamt oder sowas oder, oder eine Werbung oder von einem handschriftlichen Brief? Wann habe ich den letzte Mal bekommen? Und jetzt habe ich wirklich einige von euch bekommen und äh, ja wirklich mit sehr sehr nettem Inhalt. Ähm, also ich rede nicht also rede von Geld oder so sondern Worten ne und äh, einfach einfach toll einfach wirklich toll. Und am Ende noch äh, habe ich noch der fünfte Posten, ist die YouTube-Werbeeinnahmen. Das bedeutet, äh, diejenigen unter euch, die ja, auf die Werbebanner und, oder auf das Filmchen, was am Anfang manchmal kommt, klicken, die sorgen dafür, äh, dass YouTube äh, mir sogenannte Werbeeinnahmen vergütet. So, insgesamt bin ich dann in diesem Monat bei 557 Euro gelandet, was natürlich durch die vielen Buchverkäufe deutlich mehr ist als das letzte Mal aber sich im Laufe der Zeit wieder relativieren sollte, auch gerade weil ja nun die folgenden Buchverkäufe dank heutiger Aktion nur noch 45% statt 100% einbringen, zumindest die die über Euch dann laufen. Aber ich finde die Idee einfach klasse und lasse mich da auch nicht irgendwie einreden dass es nicht fair ist, dass ich als Autor weniger bekomme äh, als, als derjenige der das Buch bewirbt. Es ist so wichtig auch dass die Message äh, dass vegane Ernährung vollwertig und preisgünstig ist und, und endlich praktisch äh, auch, auch anschaulich in dem Selbstexperiment bewiesen wurde, äh, dass es verbreitet wird, dass der hohe Reiz, der monetäre Reiz, den ich mit den 55% natürlich anbiete, ja hoffentlich den einen oder anderen, äh, ja, der vielleicht auch so sagt okay ich bräuchte ein bisschen geld dazu animiert diese message zu verbreiten wie gesagt der link ist unten einfach bei digistore einen account machen und statt dem wort affiliate was in dem link steht euren namen dann einsetzen den ihr bei digistore eingegeben habt steht aber alles unten noch schreibe ich das alles hin so ich hoffe ich konnte wieder euer interesse für dieses projekt bedienen gebt mir euer feedback zur buchverkaufsaktion und auch dazu dass ich nach dem Grundsatzhandler über geld spricht man Spricht man über Geld? Spricht man, wie man auch über alles andere offen sprechen sollte, offen, ehrlich und respektvoll miteinander umgehen, so wie man selber auch quasi möchte, dass die Leute mit einem umgehen. So wächst auch die Welt zusammen und irgendwann gibt es vielleicht kein Geld mehr, weil alle Menschen gerne aufeinander zugehen und geben und freiwillig daran interessiert sind, sich gegenseitig zu helfen und eine Vision, die ich wahrscheinlich nicht erleben werde, aber eine Vision, an der ich arbeite, an der ich ja, partizipiere mit meiner War Spirit-Sache. Alles Liebe, euer Christian. Tschüss.